Hallo Spresslinge, in diesem Video fasse ich die wichtigsten Informationen des Patches 5.5 zusammen, die im 63. Brief des Produzenten veröffentlicht wurden. Eröffnet wurde das Ganze mit einem neuen Gameplay-Trailer, der Szenen und Inhalte aus dem zukünftigen Patch zeigt. Es werden unter anderem der neue Nier-Allianz-Raid, sowie die Diamantwaffe und sonstige storybezogene Inhalte gezeigt. Der Patch selbst ist in zwei Teile aufgeteilt, von denen der erste am 13. April und der zweite im Mai erscheint. Einige Inhalte aus dem Trailer kommen dabei erst im zweiten Patch. Den Link zu dem deutschen Trailer findest du in der Videobeschreibung. Die Hauptszenario-Quest wird in beiden Teilpatches weitergeführt. Wir erhalten außerdem einen neuen Dungeon, der die Goldene Ebene von Bagpagl-Tan pa heißen und wahrscheinlich im Hauptgebiet der amal spielen wird, wie auf dem unteren Bild zu erkennen. Des Weiteren findet die Verlied-Questreihe quest reihe mit dem kommenden Kampf gegen die Diamantwaffe ein Ende. Das Trial zur Diamantwaffe kommt wie gewohnt in Normal und Savage daher. Zusätzlich wird auch die Nier-Allianz-Raidline mit dem dritten Kapitel abgeschlossen, welches der Turm Paradigmenbrecher heißen wird. Wer nier Automata gespielt hat, wird die Umgebung wiedererkennen. Einer der Bosse stammt dem Design nach sogar aus Nier Replicant und wird Jack of Hearts heißen. Natürlich gibt es auch wieder neues Nier-Gear, von denen einige gezeigt wurden. Neben dem klassischen schwarzen Automata-Stil werden einige Teile nun auch der Nier-Replicant-Optik folgen. Einige Klassen erhalten im neuen Patch auch ein Buff, genannt wurden Dragoon und Krieger. Die Buffs sollen aber nur ein paar Prozente betragen. Es gibt außerdem die neue PvP-Season, The Feast wird also vorerst wieder lebendiger und man sollte schneller eine Party finden. Die Borsia questreihe geht mit Patch 5.55, also dem zweiten Teil, in die letzte Runde und der Kampf gegen Leviathan wird als nächste Traumprüfung eingeführt. Die Bossier-Südfront erhält Content und of Life-Updates. In 5.5 wird es eine neue Möglichkeit geben, die Reittiergeschwindigkeit zu erhöhen. Die Scharmützel und kritischen Gefechte, der Sturm auf Castrum Lacus Litore und Delubrum Regine, werden für weniger Spieler angepasst und die Chance für ein Duell ausgewählt zu werden, steigt nun mit jedem Fehlschlag. Mit dem zweiten Teil des Patches erhalten wir außerdem eine komplett neue Zone zum Erkunden, die Sadnau-Hochebene. Um dahin zu gelangen, muss man nicht Rang 15 sein. Hier neigt sich die Questline um die Königinnenwache dem Ende zu. Der maximale Widerstandsrang wird von 15 auf 25 angehoben, doch man wird darüber hinaus noch die Möglichkeit haben, sich zu verbessern und den Schaden anzuheben. Was genau damit gemeint ist, wird erst noch aufgedeckt. Natürlich kommen in Sardnor auch neue Scharmützel und kritische Gefechte auf den Plan. Außerdem wird es einen neuen 48-Spieler-Inhalt, ähnlich Castrum Lacus Litore, geben, welcher Dalriada heißt. Trotzdem wird Delubrum Regine Savage der schwerste Inhalt dieses Contents bleiben. Die Reliktwaffen erhalten ebenfalls im Patch 5.55 den nächsten und letzten Schritt und sollen von den Attributen etwas besser als die aktuellen Savage-Waffen sein. Wie auch jetzt wird die Fertigstellung der ersten Reliktwaffe am längsten dauern. Für jede weitere ist dann nur noch der letzte Teilschritt notwendig. Neben neuem Bosia-Inhalt sollte ein neuer Ultimate-Inhalt mit Patch 5.5 kommen, welcher nun auf 6.1 verschoben wurde. Zu sehen ist die bekannte Szene nach dem erzbasilika dungeon Genaue Details zu dem Kampf wurden nicht genannt. Housing-Freunde werden folgende Details freuen. Es kommt eine neue Fachwerkfassade für das Gebäude, die anscheinend zum ersten Mal Zugriff auf einen Balkon bzw. eine Veranda im ersten Stock gewährt. Überdies werden wieder neue Einrichtungsgegenstände hinzugefügt, mit Fokus auf den neuen TV-Bildschirm für drin, welcher bewegte Panoramen von Gebieten zeigt. Wie viele und welche Gebiete zur Auswahl stehen und ob die Panoramen zu Beginn schon frei einstellbar sind oder erst aus Inhalten erworben werden müssen, wurde nicht erwähnt. Auch wurde neues Fashion Gear gezeigt, das an die 20er erinnert. In der Himmelsstadt in Ishgard wird es regelmäßige Feste in bestimmten Intervallen geben und ein neuer NPC wird für Wunschlieferungen verfügbar werden. Der Graf Charlemont de Durondaire. Genauer gesagt dauern die Feste 24 Stunden, bevor eine Ruhezeit von ca. 48 Stunden folgt. An Festtagen werden alle zwei Stunden Festevents abgehalten. Das macht also maximal 12 Events pro Festtag. Diese richten sich Himmelsstadttypisch typisch an Sammler und Handwerker. Sie sollen wie Fates funktionieren. Je nach Beitrag erhält man eine Geschenkbox, in welcher sich verschiedene Items befinden. Finden. Die Nutzung von vier Sternekarten im Triple Triad wurde angepasst. Einige Karten werden außerdem einfacher zu erhalten sein, und es winkt bald eine Belohnung für das Sammeln aller Karten, die bis 5.5 veröffentlicht wurden. Der Erkundungsmodus wurde auch erweitert. Ergänzend werden neue Indikatoren fürs Fischen auf hoher See hinzugefügt. Ein neues Instrument kommt mit 5.55 hinzu. Es wartet ein neues Spezialmount, wenn man alle Trial Mounts aus Shadowbringers gesammelt hat. Außerdem werden neue Preise im Goldsourcer und ein Quality-of-Life-Update für den Blaumagier implementiert und Belohnungen für Errungenschaften können dann bald endlich direkt in der Errungenschaftsmaske abgeholt werden. Bis jetzt ist es so, dass man extra nach Gredania-Porten und mit Jonatas reden musste, um die Belohnung zu kriegen. Ein gutes Quality-of-Life-Update, wenn ihr mich fragt. Die Veteranenbelohnungen für gekaufte Spielzeit müssen aber weiterhin bei ihm erworben werden. Des Weiteren wird die Kollisionserkennung angepasst, was vielleicht dazu führen kann, dass gewisse Einrichtungstechniken im Housing nicht mehr funktionieren. Das soll die Charakterstandortkommunikation zwischen System und Server verbessern. In dem aktuellen Clip sehen wir das Drachenmount aus dem Diamant-Waffen-Trial und wie vorhin angesprochen, gibt es einen Bonusmount, wenn man alle Drachen aus Shadowbringers gesammelt hat, einen großen robo Zusätzlich dazu noch spezielle Goldmounts, wie die goldene ronka oder das goldene Namazuo Mikushi. Diese Goldmounts sollen einer neuen Kategorie angehören, dessen genauer Begriff noch nicht genannt wurde. Beide Goldmounts sind übrigens für Gil im Spiel zu erhalten. Der genaue Betrag wurde zwar nicht genannt, sie sollen aber mehr als 2 Millionen Gil kosten und sich an Spieler mit zu viel Geld in den Taschen richten. Anschließlich wurden noch weitere Infos zur PS5 Beta genannt. Wie bekannt startet die Beta am 13. April nach der Serverwartung. Um teilzunehmen müssen PS4 Spieler mit einer aktiven Lizenz die PS5 Upgrade Edition runterladen. Neue Spieler ohne Lizenz laden sich einfach die Testversion im Playstation Store runter. Es wurden auch vorab bekannte oder zu erwartende Features aufgelistet, wie schnelle Ladezeiten, eine 4K-Auflösung, ein hochauflösendes UI und einiges mehr. Generell soll aber auch die Ladezeit für alle anderen Systeme verkürzt werden. Das High Resolution UI wird auch zur Windows-Version hinzugefügt und im Hitbox-Kreis eines Gegners wurden kleine Pfeile hinzugefügt, die in die Blickrichtung des Gegners zeigen und an den Seiten positioniert sind. Außerdem wird sich der Frontpfeil nun bei Gegnern ohne Positionals innerhalb des Kreises befinden, um dies auch zu signalisieren. Also im Grunde ein paar visuelle Quality-of-Life-Improvements für alle Klassen mit positionsabhängigen Skills. Zum Schluss gab es noch ein paar Infos zum kommenden Fanfest vom 15. bis zum 16. Mai. Der Lunar-Wahl, die Minions Edge, Rosa und Rüdia sowie mehrere Orchestrium-Bundles werden am Vortag, also am 14. Mai, rabattiert im Mogri-Kiosk angeboten. Außerdem wird das Fanfest, anders als sonst, komplett kostenfrei sein und über die Social Media Kanäle gestreamt. Jeder kann sich einklinken und mitschauen. Der erste Tag wird direkt mit einer wichtigen Keynote eröffnet, gefolgt von einem Bühnentalk, wo Yoshi P. Gäste zu sich holt und mit ihnen redet. Als nächstes folgt ein Community-Stream mit dem Heidelin-Erkundungsteam, dann ein Entwicklerpanel, wo er über die Konzeption und Umsetzung von Raids spricht, bevor der Tag mit einer Piano-Performance abgeschlossen wird. Tag 2 beginnt mit dem nächsten Brief des Produzenten, danach eine Art Cosplay-Showcase, gefolgt von einem Live-Q&A, wo Zuschauer ihre Fragen stellen dürfen. Danach wird sich gemeinsam mit einigen Synchronsprechern alte Cutscenes angeschaut und sie werden versuchen, diese live nachzusprechen. Am Ende gibt es dann natürlich das Konzert von The Primals, welches dieses Mal ohne ihren Drummer auskommen muss. Das waren all die wichtigen Infos zum letzten Brief des Produzenten, sämtliche Details können im offiziellen FR14 Discord nachgelesen werden, ansonsten stehen die Infos zusammengefasst auch im Lodestone. Was denkt ihr über die Änderungen? Welches Quality of Life Update findet ihr besonders toll? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, euer Booker.